Ja, auch von mir ein herzlich willkommen äh, zu unserer Session KI in der Hochschulbildung. Und es freut mich ja sehr, dass Sie so, so, zahlreich, äh, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ähm, das Thema ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn äh, KI und auch KI in der Hochschulbildung gehört eigentlich zu den äh, ja, derzeit aktuellsten und auch gleichsam herausforderndsten Themen äh, im Bildungskontext. Und man kann schon sagen, dass wir uns noch relativ am Anfang eigentlich mit KI-Anwendungen in der Hochschule ähm, befinden, aber dass wir dadurch aber auch jetzt die Chance haben, äh, die Weichen noch richtig zu stellen. Und wir stellen Ihnen in dieser Session äh, unser brandneues White Paper äh, KI in der Hochschulbildung vor. Da hatte auch schon Florian Rampelt gerade darauf hingewiesen und Sie finden den Link dazu auch im Chat. Und äh, zum anderen stellen wir das KI-Expert-Lab-Hochschullehre vor, das wir in den kommenden Monaten partizipativ aufbauen wollen. Wir, das sind Florian Rampelt äh, vom KI-Campus äh, und HFD, Hochschulforum Digitalisierung, Stefan Göllner ebenfalls vom KI-Campus und äh, HFD- und Stifterverband, äh, Dr. Christina Glörfeld von der Fernuniversität in Hagen und ich, äh, Claudia De Witt von der auch ebenfalls von der Fernuniversität in Hagen. Das White Paper ist seit gestern online. Und das Ziel, was wir mit diesem Moment, ich bin in der falschen Reihenfolge. So, das. Was wir im White Paper erreichen wollen, ist, dass wir uns eigentlich gegen einen vorherrschenden Technologiedeterminismus aussprechen und dass wir in dem White Paper eigentlich mehr so aus einer pragmatisch realistischen Perspektive Bildung und Kompetenzvermittlung als Wegweiser für die zukünftige Hochschulbildung erklären das White Paper wurde von 14 Autorinnen und Autorinnen aus unterschiedlichen Disziplinen, besonders aus der Bildungs- und Sozialwissenschaft, der Informatik, der Sprach- und Bildungstechnologie, aber auch aus der Psychologie und Ökonomie erstellt. Das White Paper KI in der Hochschulbildung ist im Rahmen eines gemeinsamen Online-Symposiums zu KI in der Hochschulbildung entstanden. Ähm, und ich muss jetzt nochmal wieder zurück mit den Folien, was wir eben auch gemeinsam gemacht haben, wir vier dieses Online-Symposiums und haben da eben verschiedene Perspektiven gesammelt und haben dann dieses Dokument kollaborativ erarbeitet und es ist dann auch nochmal in eine Online-Konsultation gegangen und seit gestern gibt es halt dieses brandneue White Paper KI in der Hochschulbildung und soll eben auch die Grundlage für weitere Diskurse, neue Schwerpunkte und vielfältige Perspektiven sein. Was möchten wir mit dem White Paper? Wir möchten mit dem White Paper vor allem die Diskussion über mögliche Veränderungen der Hochschule durch künstliche Intelligenz fördern. Und das haben wir gemacht, indem wir die gegenwärtigen Möglichkeiten und Herausforderungen von KI in Studium und Lehre beschreiben und auch anhand von Zukunftsszenarien verdeutlichen, wie sich halt Studium und Lehre in den nächsten Jahren verändern können. Und wir möchten auch mit dem White Paper deutlich machen, dass die Potenziale für KI in der Hochschulbildung besonders dann eben zum Tragen kommen, wenn ein europäisches Verständnis von menschenzentrierter KI in der Hochschulbildung zugrunde liegt und eben künstliche Intelligenz so eingesetzt wird, dass Lern- und Lernprozesse auch künftig ihre Freiheitsgrade behalten. Und wir möchten eben auch mit dem White Paper darauf aufmerksam machen, dass eben so die Anforderungen an die Gestaltung KI-basierter Hochschulbildung von Anforderungen aus der Bildungswissenschaft und anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen geleitet werden sollten und nicht eben, wie ich auch gerade schon mal gesagt habe, von einem Technikdeterminismus. Das White Paper besteht aus vier großen Abschnitten und diese Abschnitte stellen eigentlich so die aktuellen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung dar. Das sind, also ist der Abschnitt mit KI Lehren und Lernen, da geht es insbesondere um die Transformation von Studium und Lehre und äh, zeigt eine Reihe von Gründen und Situationen auf, äh, für die sich zum Beispiel künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung eignet und ähm, wofür künstliche Intelligenz sowohl den, für die Studierenden als auch für die Lernenden nützlich sein könnten. Beispielsweise gehört auch Learning Analytics dazu. Learning Analytics ist eines der wichtigsten aktuellen Themen in diesem Bereich. Aber auch personalisierte, personalisiertes Lernen und adaptive Lernumgebungen. Und die Zukunft der Hochschulbildung mitgestalten heißt einfach, dass alle an der Hochschulbildung beteiligten Akteure sich mit KI, mit ihren Systemen auseinandersetzen und eben auch die Kontrolle darüber behalten sollten. Der Abschnitt 2 geht über Lehren und Lernen über KI. Da wird Florian Rumpel gleich nochmal drüber sprechen. Während der Abschnitt 3 KI und Ethik im Hochschulkontext, beide Bereiche, das Lehren und Lernen mit KI, als auch das Lernen über KI ähm, aufnimmt und fordert einen ethisch begründeten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Beispielsweise, dass klare Spezifikationen und auch Evaluationen helfen äh, für Transparenz, äh, für Nachvollziehbarkeit und um auch äh, Diskriminierung zu vermeiden. Und der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit Zukunftsvisionen und diese werden dargestellt anhand von zwei Zukunftsszenarien aus Studierenden, aber auch aus Lehrenden Sicht. Aus den vier Abschnitten sind acht zentrale Thesen hervorgegangen jeweils zwei zu den vier Abschnitten, die Sie hier nochmal sehen, aber nochmal in Ruhe im White Paper nachlesen sollten. Ähm, eine unserer zentralen Aussagen lautet eigentlich, dass es nicht eine neue Te Technologie ist. Also es ist nicht künstliche Intelligenz alleine, die für nachhaltige Veränderungen in der Hochschulbildung sorgt, sondern es sind eben didaktische Kon äh, Konzepte, und äh, Kompetenzen, äh, die äh, dazu beitragen, dass Lehren und Lernen äh, ein, zu einem modernen Hochschulstudium beitragen. Und ich würde auch jetzt gerne an äh, Florian Rampelt übergeben, der jetzt äh, auf die Kompetenz noch mal näher eingeht. Und genau. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, äh, Frau De Witt. Ich glaube... Ähm, Einige spannende Aspekte haben Sie schon angesprochen. Es war auch eine sehr, sehr interessante Auseinandersetzung, die wir seit April, seit dem Symposium hatten damit, was eigentlich so, was so Perspektiven sein können, was Schwerpunkte sein können. Wir glauben, das ist ein guter Aufschlag mit den vier Aspekten haben gleichzeitig, wenn Sie das White Paper lesen, aber auch festgestellt, es gibt da immer wieder natürlich große, große Überschneidungen. Wenn man auf das Thema Kompetenzen zu sprechen kommt, das mein Schwerpunktthema ist, dann sind Kompetenzen eben sowohl eine Anforderung für Lernende im Hochschulkontext für Studierende, als auch für Lehrende. Lehrende, die qualifiziert werden müssen, mit KI lernen und lernen zu können, was wiederum die Brücke ist zum ersten Abschnitt unseres White Papers. Und gleichzeitig sind Kompetenzen im Kontext von KI eben nicht nur Fachkompetenzen, es geht nicht nur darum, noch mehr Informatiker auszubilden, was es garantiert auch braucht, sondern es geht auch darum, Unsicherheiten in der Breite abzubauen und ethische Kompetenzen zu vermitteln in der Anwendung, die auch einen reflektierten und handlungsorientierten Einsatz von KI ermöglichen und Datenschutz in den Mittelgrund stellen. Und wir glauben, dass es wiederum eben eng verbunden mit Zukunftsszenarien, die stark abhängig sind von der Verantwortungsübernahme der Einzelpersonen und der Zusammenarbeit zwischen Einzel Einzelpersonen, Einzelakteuren und Institutionen. Und um dieses verantwortliche Handeln der Akteure auch ein bisschen weiter stärken zu können, haben wir uns eben auch mit dem Thema digitaler KI-Lernangebote im White Paper auseinandergesetzt. Das war Natürlich auch ein Schwerpunkt, den der KI Campus mit eingebracht hat, weil der KI Campus seit einem Jahr im Bereich digitale Hochschulbildung durch das BMBF gefördert wird, um KI-Kompetenzen zu stärken. Ich möchte nur einen ganz kleinen, quasi eine Sneak Preview geben auf das, was wir da analysiert haben und ähm, dargestellt haben im White Paper. Wir haben einen Voreinblick in eine Studie von Dana Ma und anderen vom KI Campus gegeben, die diesen Monat noch veröffentlicht wird, wo wir mal analysiert haben, welche aktuellen und geplanten Online und Blended Learning Kurse zu künstlicher Intelligenz es eigentlich in Deutschland bzw. auf deutschsprachigen Plattformen gibt. Da ist noch viel Luft nach oben, aber am Ende waren wir doch auch überrascht, dass wir einige sehr, sehr spannende Lernangebote gefunden haben, die die unterschiedlichsten Plattformen zur Verfügung stellen. Der KI Campus entwickelt mit über 20 Hochschulenkurse. Es gibt auch Plattformen wie On Campus aus Lübeck, die sich seit Jahren schon mit unterschiedlichen Digitalthemen auseinandersetzen. Oder eine ganz spannende Initiative Open Campus aus Kiel, die absolut konsequent Blended-Szenarien anwenden. Schauen Sie sich das gerne an. Ich glaube, wir sind hier erst am Anfang, aber am Anfang für eine ganz, ganz spannende Gestaltung von künftigen Szenarien der KI-Kompetenzvermittlung im Hochschulkontext. Was uns dabei ganz wichtig ist und wofür wir auch plädieren im White Paper und in unserer Arbeit im Allgemeinen, ist, dass es eben nicht nur das eine Format geben darf. Der, das bekannteste für die Diskurse der letzten Jahre ist der Massive Open Online Kurs, sogenannte MOOCs, sondern dass unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Lernendenbedarfe, unterschiedliche Formate erfordern. Und deswegen haben wir in unserer Analyse zwar einen Schwerpunkt auf Kurse vorgenommen, weil das das ist, was es derzeit gibt, was wir identifizieren konnten im Schwerpunkt, aber arbeiten gleichzeitig daran eben noch stärker Microcontent, Learning Nuggets, OER Bildungsressourcen, die in die Lehre zum Beispiel integriert werden können, sichtbarer zu machen. Das ist dann eine der Perspektiven, die in der zweiten Version des Whitepapers dann hoffentlich auch mit einem veränderten Status Quo in Deutschland weiterverfolgt werden können. Und so sagen wir, Formate können gehen vom Micro-Content Learning Nuggets über Kurse bis hin zu ganzen Modulen oder Micro-Degrees. Wir haben das heute in einer der Keynotes schon gehört. Es kann in Zukunft gegebenenfalls auch Zertifizierungsqualifizierungsszenarien geben, die unterhalb des klassischen Abschlusses, ob es ein Bachelor oder Master ist, auch hier arbeiten wir unter dem Stichwort der Micro-Credentials mit unterschiedlichen Hochschulen dem KI-Campus und anderen Akteuren an spannenden Zukunftsszenarien. Auf dem KI-Campus, auf den ich sehr gerne natürlich auch verweisen will im Rahmen dieser Session, haben wir drei Formate im Moment geplant und im Oktober auch live geschaltet. Kurse und Videos sind schon verfügbar, es folgen Podcasts und es wird bis Ende des Jahres auch eine Materialsammlung geben. Wir hoffen, dass es in Zukunft auch OER, offene Bildungsressourcen, Repositorien gibt zum Thema künstliche Intelligenz. Ein letzter Punkt, der auch ganz wichtig ist. Unsere Haltung ist auch im White Paper ganz klar formuliert, es kommt auf die Kollaboration an und auch auf die Offenheit im Umgang miteinander. Wir glauben, das beginnt bei Bildungsressourcen. Es geht hier um offene Bildungsressourcen, die auch integriert werden können in die Lehre. Wir arbeiten deswegen ganz stark mit offenen Lizenzen und haben gerade heute ein Fellowship-Programm gestartet. Die Ausschreibung, für die man sich noch bis zum 15. November 2020 bewerben kann, zur Integration von KI-Campus Lernangeboten in die eigene Hochschullehre. Wenden Sie sich auch da sehr gerne an uns. Und ich glaube, der Kollege Stefan Göllner wird auch noch einen Link teilen mit Ihnen. Damit übergebe ich an die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Weiterarbeit im Rahmen des KI Expert Lab KI in der Hochschullehre auseinandersetzen. Stefan, wir hören dich noch nicht. Du müsstest dein Mikro noch mal anschalten. Links oben wahrscheinlich der Mikrofonbutton. Nein? Immer noch nichts. Okay, hey, Stefan, so, wenn du deine Stimme verloren hast, würde ich so lange einspringen. Du kannst ja ansonsten testen und einfach ins Wort fallen. Äh, ja, also Herr Stefan Görner und ich wollten jetzt gerne nämlich das ähm, KI-Expert-Lab Hochschullehre, KI in der Hochschullehre vorstellen und hier sehen Sie eigentlich direkt schon auf der Folie, was wir uns davon versprechen. Ähm, wir wollen eigentlich Bildungsexpertinnen zusammenbringen, die Lust haben, gemeinsam das Thema KI in der Hochschullehre voranzubringen, auch Themen zu setzen oder Themen zu identifizieren, diesmal in diesem Rahmen zu besprechen gilt, aber eben eigentlich nicht nur das, also die Ziele, die wir jetzt hier mal nur so grob umrissen haben, stellen wirklich nur einen Rahmen dar. Wir wünschen uns eigentlich, dass in der Konstituierung auch mitgearbeitet wird und eigene Zielformulierungen stattfinden. Genau, super, danke schön. Es war tatsächlich so, dass die Buttons bei mir nicht mehr angezeigt wurden, aber jetzt bin ich auch voll da. Ich glaube, du hast das auch schon wunderbar äh, eingeführt. Die KI-Expert Labs äh, bieten wir, oder bauen wir auf zu ganz verschiedenen Themen. Dies hier ist uns ein ganz wichtiges äh, Querschnittsthema, wo wir eben generell fragen, wie KI-Bildung in der Hochschullehre ähm, integriert werden kann. Und da möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam viele Fragen aufwerfen, klären, dazu auch Empfehlungen abgeben, also im Prinzip das Whitepaper weiterdenken und äh, Ergebnisse produzieren, bis hin auch zu Lernangeboten. Ähm, ich glaube, ähm, wir können da auch schon sogar zum nächsten Slide schalten, weil da wird ja was gesagt zu der ersten Veranstaltung, die wir jetzt planen. Und da ist dann eigentlich auch schon wieder Christina gefragt. Ähm, ich möchte wirklich auch noch mal darauf hinweisen, genau, danke Florian, du hast das übernommen, der äh, Link ist gepostet jetzt im Chat, zum Fellowship-Programm. Ähm, ich werde gleich noch einen äh, reinposten zu unserem Miro-Board, was wir jetzt einfach laufen lassen bis zur Veranstaltung und wo wir Sie auch schon, äh, ähm, ja, auffordern und bitten, und rechtzeitig einfach mitzuteilen, welche Themen Sie besonders interessieren, damit wir das dann in dieser Veranstaltung mit aufgreifen können. Gut, genau. vier Minuten. Christina. Ja, vielleicht springe ich da nochmal kurz ein, um äh, anschlussfähig an das Miro-Board zu werden. Ja. Also, erstmal poste ich jetzt gerade in dem... Äh, in dem Chat auch nochmal die Anmeldung schon für das Online-Symposium und es ist nämlich so gedacht, dass wir die Themen, die ich gerade oder die Ziele, die wir gerade schon mal ganz kurz dargestellt hatten, mit Ihnen auch nochmal gemeinsam diskutieren und erörtern wollen. Und zwar auch schon in Vorbereitung auf dieses Symposium, was so eine Art Startschuss oder konstituierende Sitzung oder erste Aussortierung für das Expert Lab werden soll. Und dafür haben wir eben besagtes Miro board äh, angelegt, den Link poste ich auch mal direkt ich habe mir auch schon gepostet. Achso, okay. ja, perfekt. Also, wo <lacht> nämlich auch schon die ersten Themen von uns gesetzt worden sind, wo Sie gerne und herzlichst eingeladen sind, sich schon da zu engagieren, was reinzuschreiben, auch gerne mit Namen und oder Kontaktdaten, wenn Sie sich nicht über den anmelde anmelden wollen. Und wir werden das aufnehmen. Also, wir werden das an einem Online-Symposium genau ausgehen von diesem MiroBoard gestalten und zwar in Arbeitsgruppen uns zusammenfinden und in einer relativ kurzen Session von 13 bis 16 Uhr ähm, nicht nur in Arbeitsgruppen arbeiten, sondern auch einen kleinen Input bekommen, ähm, ja, und versuchen, uns zu formieren und eine Arbeitsgemeinschaft zu etablieren, die dann erfolgreich KI in die Hochschullehre treibt. Genau, jetzt haben wir ja noch vielleicht jetzt natürlich zwei Minuten. Wir werden hier in zwei Minuten rausgeschmissen, deswegen möchte ich eigentlich fast keinen mehr auffordern, eine Frage zu stellen. Eine hey, ganz zwölf, kurze oder? Frage. Nein, nein, wunderbar, genau, ich bin viel zu gehetzt. Wir haben noch ganz komfortable zwölf Minuten, das heißt, Sie können jetzt gerne auch Fragen stellen, wenn Sie möchten, auch in den Chat. Und dann gucken wir, dass wir darauf nochmal eingehen. Sollten Sie innerhalb der letzten zwei Tage das White Paper schon gelesen haben, können Sie natürlich auch direkt Anmerkungen und Ergänzungen vornehmen. Ich glaube, das Wichtigste ist eben diese Haltung. Die Haltung, dass wir mit einer Community, mit ein paar Autorinnen und Autoren da einen Aufschlag gemacht haben unter der herausragenden Anleitung von Claudia De Witt von der Fernuniversität in Hagen. Aber wissen, es gibt noch ganz viele andere und weitere spannende Perspektiven. Das Feld ist so dynamisch. Und wir wollen die gerne hören. Wir wollen mit Ihnen in den Austausch dazu kommen, ob das jetzt heute ist oder im Rahmen des KI-Expert-Labs oder indem Sie sich einfach individuell an uns melden. Also geben Sie gerne Feedback, stellen Sie Fragen, die Sie sich schon immer mal gestellt haben zu KI in der Hochschulbildung, so dass wir das auch weiter Folgen können äh, mit unserer Arbeit. Ich glaube tatsächlich, es gibt keine Fragen. Es gibt keine Fragen. Hm, da können wir ja noch was Ach, erzählen. <lacht> wir haben mal viel zu erzählen. Äh, aber. Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, das Symposium ist am 5. November. Super Zeit von 13 bis 16 Uhr Nachmittagessen. Aber was ich auch gut finden würde, wir haben ja uns ja bemüht, das ganze, also die, das Feld KI in der Hochschulbildung schon sehr breit abzudecken. Vielleicht gibt es auch, auch etwas, was wir noch nicht so berücksichtigt haben und wovon Sie denken, das müsste unbedingt noch mal mit aufgenommen werden. Also dafür wären wir auch sehr dankbar. Also wir haben eigentlich schon mit den Bereichen Lehren und Lernen mit KI, Lehren und Lernen über KI und Lehren und Lernen trotz KI, damit meinen wir, die Ethik eigentlich schon eine sehr breite Perspektive eingenommen. Und das Besondere eigentlich an dem White Paper ist aus unserer Sicht auch, dass es eben wirklich nicht aus einer informatischen, technologieorientierten Perspektive geschrieben wurde, sondern, wie Sie anhand der Autoren sehen, eben aus einer doch sehr starken bildungs- und sozialwissenschaftlich-geisteswissenschaftlichen Perspektive. Und das merkt man dem Papier eben auch an. Äh, bisher waren wenige Veröffentlichungen oder wenige Veröffentlichungen haben den Aspekt der Bildung äh, und eben auch das Menschenzentrierte äh, vernachlässigt, haben sich mehr auf so, auf das technisch Mögliche konzentriert. Und das war unser Anliegen, das nochmal ein bisschen äh, anders zu, zu formulieren aus, aus unserer Perspektive heraus. Ähm, Jetzt haben wir da eine, also ich wollte Ihnen nicht das Wort abschneiden, nur jetzt haben wir zwei Fragen. Vielleicht können wir die ja. kurz auch noch mal antworten. Das wäre einmal, welche Tools, äh, also nee, oder vorher nochmal, wie viele Fellows werden gefördert, Florian? Also jetzt, wir haben mit dem BMBF vereinbart, dass wir bis zu 15 Fellowships vergeben wollen. Das sind eben bis zu 3.000 Euro, die damit auch verbunden sind, um eben das eine oder andere Tool vielleicht zu entwickeln, mal eine Hilfskraft zu bezahlen oder etwas anderes vorzunehmen. Das heißt, es sind bis zu 15 15 mal 3.000 Euro. Und wir würden uns besonders freuen, wenn sich auch Tandems oder Teams bewerben. Es ist allerdings pro Team sind eben maximal kann an maximal zwei Personen auch eine finanzielle Unterstützung gegeben werden? Dann würden quasi sich die Ideen reduzieren, wenn wir zum Beispiel zwei Tandems haben. Aber ja, 15 mal 3000 Euro wollen wir ausschütten. Wir freuen uns natürlich auch, wenn sich noch viel mehr bewerben, weil vielleicht das Geld auch gar nicht so wichtig ist, sondern die Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann man offene Bildungsressourcen im Themenfeld KI in die eigene Hochschullehre integrieren. Genau. Und dann äh, war, wurde noch gefragt, welche Tools sind für die KI-Integration bisher vorgesehen? Das ist jetzt wahrscheinlich auch auf den KI-Campus bezogen. Ja, also Im würde ich es mal verstehen. Also der KI-Campus besteht im Endeffekt aus zwei zentralen Elementen. Das eine ist ein Portal, und das andere ist ein LMS, eine Lernumgebung. Das Portal, ähm, da wird gerade ein Chatbot für entwickelt. Ähm, das ist so das klassische Tool, aber da, das ist auf jeden Fall das Erste, was kommt. Im LMS entwickelt das DFKI mit einem eigenen Team. Ähm, das LMS basiert übrigens auf dem, auf dem LMS von OpenHPI, das jetzt Open Source geht, auch für den KI Campus, ähm, unterschiedliche Tools. Da geht es, beginnt es eben auch mit Chatbots, geht aber auch ähm, über Empfehlungssysteme, für Lernende ähm, über quasi individualisierte Darstellung von Lernangeboten basierend auf dem eigenen Nutzungsverhalten, wo gerade eben noch ganz stark auch daran gearbeitet wird, dass das funktioniert bei der Nutzung von anonymisierten Daten. Ähm, das ist etwas, was das, ähm, was das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz das DFKI sowieso als einen Schwerpunkt hat, nämlich in sicheren Bildungsräumen, wie wir das in Europa als Standard haben gleichzeitig auch KI-basierte Unterstützungssysteme zu implementieren. Das genau. ist ein langer Prozess. Also wir sind da auch erst ganz am Anfang ähm, und hoffen Schritt für Schritt ein Stück weiterzukommen. Jetzt haben wir noch eine ähm, längere Frage, nämlich wie überbrücken wir die große praktische Kluft zwischen Realitäten der digitalen Infrastrukturen an und noch weiterhin an und noch weiterhin fehlenden digitalen Basiskompetenzen in Universitäten in der Breite? und der Vision KI für digitales Lernen und ja. Lehren zu nutzen. Also da musst du jetzt. Dankeschön, Inga Brandes. Müssen wir ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, vielleicht, Frau De Witt, wollen Sie gleich auch was zu sagen, aber das war quasi ein Aspekt, war auch Datenkulturen von Kolleginnen und Kollegen vom Weizenbaum-Institut im White Paper. Wir sehen eben Datenkompetenzen und Digitalkompetenzen als Teil von ki kompetenz also Man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht auf einem zu hohen Komplexitätsgrad beginnt, sondern sagt, eine KI-kompetente Gesellschaft oder Hochschule erreichen wir nur, wenn wir uns, bottom ab, heranwagen an die Herausforderungen, an die Aufgaben, an die Kompetenzanforderungen, die es braucht. Und das muss man, glaube ich, auch im Sinne einer Niedrigschwelligkeit auch immer so kommunizieren. Das versuchen wir. Geben Sie uns gerne Tipps, wie wir das noch besser machen können. Ja, und wir können eigentlich jetzt alle gemeinsam nur da, daran anfangen, damit, damit beginnen. Also es gibt eben noch keine idealen Lösungen. Aber wir haben halt die Chance, uns jetzt alle daran zu beteiligen und ja, an der Kompetenzentwicklung mitzumachen und vor allen Dingen mhm. weiterhin interessiert zu sein und aufgeschlossen gegenüber diesen Technologien zu sein. Mhm. Es gibt noch eine ganz spannende ja. Frage, die sich auch wieder auf den KI-Campus bezieht. Gibt es eine kleine Anwendung für Moodle, die ich in unserem Angewohn Fokus-Gute-Lehre Fokus des Berliner Zentrums für Hochschullehre nutzen könnte? Also erstens ist es für uns eben ganz wichtig, das hatte ich vorhin gesagt, was die Bildungsressourcen betrifft, das muss kleinteilig sein. Wir sehen auch die Kurse, die wir entwickeln, als ein Baukastensystem. Die werden integriert in einem LMS, das ist das LMS des Hasso-Plattner-Instituts. Aber wir haben zum Beispiel eine H5P-Integration als erstes programmiert. H5P ist ein leichtes, aber extrem mächtiges Tool, das auch ganz viel in Moodle genutzt wird. Und da wollen wir eben ein Repositorium schaffen, wo dann auch so kleine Videos mit Quizzes zum Beispiel in unterschiedlichen Lernumgebungen nutzbar sind. Und ansonsten zum Beispiel Videos oder Podcasts kann man natürlich jederzeit auch in den, Unterschiedlich, unterschiedlichsten ähm, Plattformen einbinden. Zu den Analytics-Tools, wie jetzt auch geschrieben, geschrieben wird, ähm, gibt es in den jeweiligen Communities ähm, schon die eine oder andere, den einen oder anderen Piloten, wobei wir natürlich immer großer Fan sind von denen, die auch hier Open-Source-Ansätze haben. Ansonsten gerne da auch ans ki wissen das Deutsche Forschungsland für künstliche Intelligenz, hat ein edtech habe das eben mit Claudia De Witt und Christina Glörfeld auch ähm, stark ähm, zusammenarbeitet und da ähm, einen sehr, sehr guten Überblick hat. Kurzes vielleicht noch ein Wort zu den Kompetenzbeschreibungen. ist ja auch ein Kapitel, ein kleines bei uns im White Paper. Vielleicht könntest du noch einen Satz dazu sagen oder Frau De Witt? Wozu jetzt? Zu den Woher kommen die Kompetenzbeschreibungen? Wir haben uns ja mit Kompetenzmodellen auch auseinandergesetzt. Ähm, ja, genau, das ist, könnte ja rampelt sagen. Das wäre das wäre schon wieder rampelt. Also ich finde das toll, wie viele Fragen hier gestellt ja. werden. Die Kompetenzbeschreibungen auf der Plattform selbst, gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Erstens, die Kompetenzbeschreibungen werden von den Lehrenden vorgegeben. Wir haben für alle genannt, das KI-Campus Originale, also alle Lernangebote, die durch den KI-Campus mit den Partnern, also die Partner sind eben, Hochschulen vor allem deutschlandweit, auch andere Akteure, zum Beispiel Schule macht KI, haben wir mit einer jungen Initiative den jungen Tüftlern gemacht. Für die haben wir einen Leitfaden, einen Qualitätssicherungsleitfaden, der quasi die Taxonomien vorgibt auf der Kompetenzebene und die fachlichen Zuordnungen auf der fachlichen Ebene. Wir sind vom Stifterverband für die Taxonomien zuständig, das ist unsere Expertise. Für die fachliche Zuordnung ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zuständig. Genau. Haben wir noch eine Frage? Ansonsten wurde ich aufgefordert, nochmal was zu sagen zum Thema Community. Also ganz kurz, genau. Wir, wir sind sehr stark darauf angewiesen, auch auf Ihr Feedback oder auf das Feedback der User generell. Und dazu bauen wir Communities in der Breite, auch Fach Fachcommunities, aber auch Lerncommunities. Bitte informieren Sie sich da nochmal auf der Website. Wir haben da jetzt auch gerade den Community-Bereich freigeschaltet. Damit, genau. Das bedeutet, wir sind da sehr dialogisch und auch sehr gut ansprechbar. Von allen Frau De Witt, eine ganz spannende Frage von Dominik Ohr, vielleicht noch in die ja. Richtung. Datenschutz ist für den Einsatz von KI in der Hochschulbildung eine notwendige Bedingung. Viele sehen Datenschutz als eine Limitierung, denn da ist den Datenfluss hemmt. Genau, das äh, stimmt beides. Natürlich, äh, man möchte vieles, aber man wird durch den Datenschutz gehemmt. Aber nichtsdestotrotz sollte er äh, eine notwendige Bedingung sein. Also wir dürften nicht alle alles machen, was äh, nicht alle möglichen Daten sammeln, sondern wir müssen gucken, wofür wir die Daten brauchen. Wirklich behutsam, achtsam, sorgsam mit den Daten umgehen. Äh, das ist eigentlich eigentlich ein Prinzip, äh, was unsere ganzen Anwendungen leiten sollte. Und ähm, klar, das heißt natürlich, dass wir nicht da alles Mögliche machen können, aber äh, unser Ziel ist ja eigentlich wirklich eine menschenzentrierte. Äh, menschenzentrierte KI-Anwendung äh, zu machen, die, ähm, die alle mitnimmt und alle, ähm, wo wir nicht, wo Daten nicht zur Ware werden. Wird, ja, werden. Ja, vielleicht haben Sie alle auch die Netflix-Doku gesehen, zuletzt dazu, was alles angestellt werden kann mit Daten. Es ist einfach wichtig, von der Haltung her damit zu starten. Wie gesagt, wir sehen das auch beim KI-Campus gerade. Wir haben gesagt, wir könnten ganz viele mächtige Tools entwickeln, aber wir stellen die Anonymisierung der Daten erstmal in den Vordergrund. Das heißt, dass ich nicht unbedingt Datenbüsse oh. reduziere, aber eben anonymisiere und dadurch Datenschutz sicherstelle. Also man kann auch große Datenflüsse sicherstellen und gleichzeitig einen Datenschutz erreichen, wie wir es als deutschen und europäischen Standard uns ja auch wünschen im Vergleich mit anderen Akteuren, die vielleicht auch digitale Lernumgebungen derzeit noch ähm, dominieren. So jetzt.